Dein Team brennt für Deinen Betrieb. Alle haben ein Ziel vor Augen und wissen, was der Sinn ihrer Arbeit ist. Die hohe Wiedererkennung Deiner Marke macht Dich zum Vorreiter. Durch Dein hohes Ansehen wächst die Wertschätzung in Deine Leistung, dessen Marge Du nun deutlich erhöhen kannst. Dein Angebot ist unvergleichlich, weil Du Dich vom Wettbewerb ganz klar differenzierst. Weniger Diskussion im Verkauf, mehr Akzeptanz deiner Kompetenz, für dich mehr Umsatz in weniger Zeit. Deine Mitarbeiter bleiben sehr lange in deinem Unternehmen, da sie stolz darauf sind, bei dir arbeiten zu dürfen. Ja, das alles kann Marke, und auch du kannst das schaffen. Wie du das schaffst, jetzt im Video. Wenn du ein klassischer Betrieb bist, der mehr Kleinkram wie gute Projekte realisiert, Du Unsummen am Budget für Stellenanzeigen ausgibst und keinen Erfolg verspürst. Du Angst hast, dass dir in kommender Zeit der Umsatz einbricht oder bereits eingebrochen ist. Du den ganzen Tag mal lochst und am Ende gerade so über die Runden kommst. Du ein Team hast, dessen Stimmung täglich etwas mehr Richtung Eiszeit rutscht, dann ist dieses Video für dich. Aber... Ich will nicht deine Zeit verschwenden, denn das hier ist nicht geeignet für Handwerksbetriebe, denen es vollkommen egal ist, welche Außendarstellung sie haben und die mal eben über Nacht eine neue Website haben möchten. Kein Problem damit haben, in der Masse unterzugehen und auch keinen Anspruch an ihre Außendarstellung haben. Das hier ist nicht geeignet für Betriebe, die nicht bereit sind zu lernen, sich zu verbessern und ihr Team dafür zu mobilisieren. Und so schaffst du es, dass dein Betrieb emotionalisiert deine Mitarbeiter am Freitag sagen schönes Wochenende ich freue mich riesig auf Montag und deine Kunden sagen egal wie das Angebot aussieht das ist es mir wert erstens du löst dich vom klassischen Allrounder Handwerksbetrieb und konzentrierst dich auf deine Leidenschaft und deine Kernkompetenzen zweitens du definierst mit deinem Team gemeinsam das was das Unternehmen ausmacht was Chancen und Stärken sind was aber auch Schwächen und Risiken sind drittens Du weißt genau, welche Sprache und Grundwerte dein Betrieb ausmacht und mit welcher Farb- und Formgestaltung diese einzigartig nach außen dargestellt wird. Viertens, du hältst fest, wer genau deine Zielgruppe ist und wo du diese antriffst. Fünftens, du weißt, was dein Betrieb im Wettbewerb unterscheidet und einzigartig macht. Sechstens, du hast einen Jahresplan, welche Maßnahmen du für Kunden- und Mitarbeitergewinnung umsetzen musst. Siebtens. Du gibst keinen Cent mehr für Stellenanzeigen oder Social-Media-Rekruter aus, denn dann wird dein Betrieb zur angesehenen Marke emotionalisiert und du baust dir eine geölte Kunden- und Mitarbeitergewinnungsmaschine auf. Die Wahrheit ist aus meiner Erfahrung der letzten zehn Jahre und Insiderwissen aus über 100 Handwerksbetrieben, Baubranche und Immobilie dass du innerhalb von sechs Monaten deinen Betrieb als Marke so präsent am Markt positionieren kannst, dass du ein volles glückliches Team und richtig gute Projektanfragen, also einen wirtschaftlich sehr gesunden Betrieb erreichen kannst. Das ist absolut machbar und auch realistisch. Das Problem dabei ist, dass die wirtschaftliche Zukunft höchst ungewiss ist und Trend und Technik sich gefühlt jeden Tag rasend schnell verändert.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 Erstens, du machst dich selbst an die Umsetzung. Es kostet dich viel Zeit, Nerven und auch Geld mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, dass du es überhaupt schaffst. Ich hätte es nicht geschafft, hätte ich nicht mittlerweile sechsstellige Beträge in Ausbildung, Studium und Lehrgänge investiert. Ganz zu schweigen von den 16 Jahren, in denen ich aus Problemen und Fehlern einiges an Erfahrung sammeln und auch perfektionieren konnte. Zweite Chance, du engagierst eine Agentur. Die meisten Werbeagenturen betrachten niemals deinen Betrieb als Ganzes. Jahrelang musste ich es mit ansehen. Ich war leitende Grafikerin als Creative Director in Werbeagenturen und zu 99% läuft das Spiel so. Der Kunde ruft an und sagt, ich glaube, ich brauche mal eine Anzeige. Der Auszubildende macht das Ganze mal eben schnell schön, korrigiert so lange, bis der Kunde sagt, gefällt mir. Das ist zum Scheitern verurteilt und wird dich niemals zum gewünschten Ziel bringen.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 Bei mir kaufst du nicht die Katze im Sack. Bevor wir starten, möchte ich mir wirklich sicher sein, dass dein Betrieb das Zeug zu echten Marke hat. Und so gehen wir vor. Erstens, ein Potenzialgespräch, 100% kostenlos. Bevor wir starten, telefonieren wir. Ich stelle dir einige Fragen und höre ganz genau zu. Was sind deine aktuellen Probleme, Herausforderungen? Wo willst du in 15, 25 Jahren stehen und was wollen wir erreichen? Passen wir gut zusammen und sprechen die gleiche Sprache? Dann vereinbaren wir einen persönlichen Termin und lernen uns weiter kennen, um zu entscheiden, ob die Meistermarke auch wirklich dir helfen kann. Dann geht's weiter mit einer Analyse- und Strategieentwicklung. Im ersten Schritt begeistern wir nämlich dein Team und nehmen es mit und zeigen, dass es vorwärts geht. In unserem gemeinsamen Meisterkurs-Workshop analysieren wir innerhalb von zwei Tagen den Ist-Zustand, definieren die wahren Werte deines Betriebes und ich sage dir, das ist nicht Zuverlässigkeit und Qualität.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 Dieser Fahrplan beinhaltet alle Marketingbestandteile. Du musst dir keinerlei Gedanken mehr um eventuelle passende Lösungen machen. Wie schnell wir das Ziel erreichen wollen und können, hängt von vielen Faktoren ab. Und das besprechen wir wieder ganz auf deine Situation angepasst und legen einen für dich richtigen Zeitrahmen fest. Viertens.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 Pünktlich kümmere ich mich um Entwurf, berate dich bei Korrekturwünschen und zwar ehrlich. Auch die Umsetzung, Produktion und Programmierung liegt voll in meiner Verantwortung. Und zum Schluss die Strategieberatung. Neben der grafischen Umsetzung sehen wir uns regelmäßig immer zum zwei- bis vierstündigen Gespräch. Wir reden über aktuelle Projekte, Herausforderungen und Entwicklung, entwickeln Lösungen und Optimierungen. Zusammenfassend bekommst du also einen schlüsselfertigen Markenaufbau, welcher dir mehr Umsatz in weniger Zeit für dein langfristig gesundes Unternehmen garantiert. Wenn das interessant für dich klingt und du jetzt gerne einen Preis erhalten möchtest und dich fragst, was das wohl alles kostet, dann schaue unten im Videotext nach dem Link zum Terminkalender. Dort kannst du dir einen Telefontermin eintragen. In unserem ersten Telefonat schauen wir uns dein Betrieb im Detail an und können eine erste Einschätzung geben, in welchem Zeitrahmen wie dein Betrieb aufs nächste Level bringen können. Auch kannst du dann natürlich gerne all deine Fragen zur Zusammenarbeit stellen, auf die ich gerne im Detail eingehen werde. Natürlich erhältst du auch einen groben Richtwert, was die Meistermarke für dich kostet. Wie gesagt, die Meistermarke ist nur etwas für Betriebe aus dem Bereich Handwerk, Bau- und Immobilienbranche. Also Dachdecker, Heizung, Sanitär, Innenausbau, Friseur, Koch, Generalunternehmer, Immobilienmakler. Wenn du Steuerberater oder Hundetrainer bist, dann kann ich dir leider nicht helfen. Genau das ist nämlich auch der Kern, der mich von anderen unterscheidet. Ich möchte das ultimative Ziel für meine Kunden erreichen. Daher kann ich nicht allen Branchen helfen. Nur so kann ich meinen Kunden die Erreichung deiner Ziele wirklich garantieren. Daher trage dir bitte keinen Termin ein, wenn du nicht unter die oben beschriebenen Berufe fällst. Wenn du aber Handwerker bist oder dein Betrieb ein Teil der Baubranche ist, dann garantiere ich dir, dass es die besten 15 Minuten sein werden, die du in deinen Betrieb für dein gesundes Erfolgswachstum investierst. Klicke also auf den Link, buche dir einen Telefontermin. Wenn du dich jetzt noch fragen solltest, ob das Ganze auch für einen Dreimannbetrieb betrieb überhaupt bezahlbar ist,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 Und bespreche alle Entwürfe persönlich mit dir. Bei uns bist du nicht eine unbekannte Person unter Tausenden, daher auch eine geringe Kundenanzahl pro Jahr. Wenn du jetzt noch Fragen hast, dann sichere dir doch einen kostenlosen Telefontermin und wir klären alle offenen Fragen ausführlich und auch ehrlich. Ich freue mich auf unser Telefonat und wünsche dir bis dahin noch einen wunderschönen Arbeitstag. Ciao.